Die Popgruppe Just Friends singt The present that I want is a smile in your eyes. Ich weiß nicht genau, was der Pop-Liedschreiber darunter versteht, aber mich hat es auf folgenden Gedanken gebracht: Was es bedeutet, wenn man das Lächeln in den Augen des Partners geschenkt bekommt. Zu sehen, dass es dich glücklich macht, dass ich dich liebe. Es ist ein sehr kurzer, aber komplizierter Satz und ich habe auch lange gebraucht, bis ich diese Idee in einen kurzen Satz zusammenfassen konnte. Deshalb lassen Sie mich erläutern, was ich damit beschreiben möchte. Fangen wir damit an, dass es meist gut tut, geliebt zu werden. Nun gibt es Situationen, wo man geliebt wird und nicht zurückliebt. Wenn das der Fall ist, dann wird es vielleicht den Selbstwert erhöhen, weil man mit sich angestrahlt fühlen, vor den Augen des Gegenübers aber nicht angelächelt. Im positiveren Fall, dass man geliebt wird und zurückliebt. Dann wird der Glücksfall eintreten, dass man das Lächeln in den Augen des liebenden und geliebten Menschen sieht. Dann was, Denn was gibt es Schöneres, als zu spüren, dass der Mensch, den ich liebe, genau die gleichen Gefühle für mich hat. Und zu sehen, dass es dich glücklich macht, dass ich dich liebe, ist wahrscheinlich das herrlichste Gefühl, das ein Mensch erleben darf. Es ist tatsächlich ein großes Geschenk des Partners, wenn er durch das Lächeln in den Augen zeigt, es macht mich glücklich, dass du mich liebst. Und wissen Sie, was das Beste dran ist? Es ist ein Geschenk, das man ganz automatisch dem Partner zurückschenkt und trotzdem... Sein Geschenk behält? Wieder so ein komplizierter Satz, aber ich sehe in Ihren Augen, dass Sie mich schon längst verstanden haben.